Mitmischen, und zwar nicht nur Spielkarten, heißt es zu diesjährigen Nacht der Bibliotheken in Greven. Hallo, mein Name ist Jan Gerken und ich bin Zauberkünstler. Die Stadtbibliothek Greven lädt dich und mich ein, zur langen Nacht der Bibliotheken gemeinsam zu zaubern. Wenn du also zwischen 8 und 12 Jahren alt bist, kannst du mit deiner Familie bei meiner virtuellen Zaubershow am 19. März um 17 Uhr von zu Hause aus dabei sein. Ich zeige Dir meine besten Zauberkunststücke, einige meiner Lieblingszauberbücher und verrate das ein oder andere Geheimnis der Zauberkunst. Sei dabei und schicke eine E-Mail an die Stadtbibliothek at stadt dann erhältst du die kostenlosen Zugangsdaten zur Zoom-Konferenz. Ich freue mich auf Dich.